Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Wann immer Sie uns anschauen. herzlich willkommen bei der deutschen Version des The Next Property Podcast. Mit mir Fabian Zwan als Gastgeber. Wenn ich ebenfalls begrüßen möchte, ist unser exklusiver Dienstleister aus Deutschland, Herr Peter Schles. Dank, äh, danke, dass Sie hier sind. Wie geht es Ihnen? Hallo Fabian, schön, dass ich hier sein darf. Ich würde zunächst mal sagen, wie großartig es ist, dass ich hier in deinem Podcast eingeladen bin. Vielen Dank dafür. Ja, Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind sehr interessiert, etwas über Peter Schles zu erfahren und wie er in der Immobilienbranche gelandet ist. Auf welchen Wegen sind Sie dazu gekommen? Ja, also Fabian, ich kenne Max äh, Property äh, Cast äh, schon länger. Ich habe das schon auf äh, Spotify gehört. Sehr interessant, ähm, auch immer tolle Beiträge. Also Gratulation zu dieser tollen Sendung. Ja, äh, es sind immer spannende Themen, tolle Gäste. Und ähm, jetzt ist es so, ähm, ich bin gestartet damals in Frankfurt am Main ähm, als äh, Finanzmakler. Wir haben Wertpapiere, Fonds, Effekten, Sparpläne, namhafter Banken verkauft. Natürlich gab es da auch den ein oder anderen Kontakt zur Immobilie, aber das kam eigentlich erst später. <lacht> Wenig später äh, habe ich dann meine erste Firma zusammen mit meinem neuen Partner gegründet. Und nach 22 Jahren machen wir das Geschäft eigentlich noch immer. Jetzt ist es so, ähm, dass wir in, der, in dem Schwerpunkt äh, vermietete Wohnungen verkauft haben für einen großen Bauträger. Damals haben sich die Kapitalanlagen noch gelohnt. Damals hatte man noch äh, 7 und 8 Prozent Rendite. Und aus diesem Geschäft mit den kleinen Wohnungen wurden im Prinzip Geschäfte mit großen Wohnungen, mit großen Häusern. Also wir haben uns natürlich wie jedes Unternehmen entwickelt und haben einfach auch andere Dinge probiert. Und ja, spätestens nachdem wir das erste Millionenobjekt, also wirklich ein sehr großes Wohnhaus verkauft haben, ähm, haben wir erkannt, okay, das ist unser Weg, wir wollen das gehen, wir wollen da weitermachen. Ähm, dann ist es so wie in jeder Historie am, am 9-11, ja, also ich bin ja. ein Kind von, des 9-11s, als die Twin Tower in New York eingestürzt sind, da waren wir gerade zwei Jahre selbstständig. Ja, also musst du dir so vorstellen, großes Büro, äh, Team von Leuten. Also wir hatten richtig investiert und wir hatten uns richtig gerade gefreut, loszulegen und dann kam dieser Impact und wir waren mit einem Mal in einer richtigen Krise und als junge Gründer hat man natürlich jetzt auch keine Rücklagen, ja, und diese Phase war wirklich sehr hart. Wir sind jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, sind ins Büro gefahren, haben bis abends durchgearbeitet, bis 22 Uhr, den ganzen Tag am Telefon, so viele Neins habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Ja, ja. Und ähm, das Schwierigste war natürlich auch 16 Monate lang nichts verdient, die Finanzmärkte waren zusammengebrochen und äh, danach kam auch gleich die Banken, die Finanzkrise 1, mittlerweile sind wir ja gefühlt in der Bankenfinanzkrise 3, 4, 5, aber äh, man lernt eben aus seinen, aus seinen Schwächen und man lernt eben auch, sagen wir mal, aus seinen Fehlern. Und ich habe gerade in dieser Phase sehr viel über meine eigene mentale Stärke und meine eigene Leistungsfähigkeit herausgefunden. Also es gab ja damals weder Mindset, Seminare noch Staatshilfen. Ja? Du musstest da einfach durch und äh, du musstest alle Leute glücklich machen und jeder musste sein Geld bekommen. Und ja, also das erzähle ich eben, weil das eine prägende Phase in meinem Leben ist, um zu verstehen, wo komme ich her, was habe ich gemacht? Ah, sehr tolle Erfahrungen und sehr, sehr schwierig, äh, glaube ich, auch in, in, in dieser Seite. Ähm, persönlich interessiert es mir auch, wie Sie ursprünglich auf die Plattform Max Crowdfunding gestoßen sind. Ja, das ist eine gute Frage. Äh, das wird mir tatsächlich oft gestellt. Ähm, es ist so, wir haben uns ja entwickelt als Immobilienunternehmen und wir haben bundesweite Partnerschaften. Und im Rahmen von größeren Immobilienverkäufen haben wir den Kontakt zur Max Property Group gefunden und haben dann einfach auch ein Stück weit ähm, Gespräche geführt mit, mit Leuten, die da im Board sind, im Vorstand sind. Wir haben den Gründer kennengelernt, einen der Gründer kennengelernt und der hat uns mit äh, Begeisterung diese Idee Crowdfunding, Crowdinvest erzählt. Ich hatte da zuvor nur davon gelesen, aber nicht viel davon gehört. Also ich genau. habe es nicht groß weiterverfolgt. Ja, muss ich sagen, also was ganz Neues, was ganz Interessantes, was da passiert. Und ähm, als ich von dieser Idee gehört habe, habe ich sehr schnell gesagt, das will ich mir nicht entgehen lassen. Und habe eine, eine, eine für mich sehr schnelle Entscheidung getroffen, dass ich sage, ich würde das hier gerne ähm, in Deutschland aufbauen, mhm. als Direktor und Ansprechpartner hier in Deutschland. Und ähm, natürlich äh, kommt natürlich dazu, dass der Gründer natürlich auch sehr äh, äh, positiv ist, ansteckend ist. Und er hat einfach transportiert, wie toll das hier alles ist. Ja, und äh, das, war schon sehr, das war schon sehr spannend und ist eine, eine ganz neue, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ja, genau so, genau so. Vielleicht ist es möglich, uns um zu erzählen, welche Immobilienprojekte Sie in der Vergangenheit komplettiert sind. Welche fallen Ihnen jetzt ein? Also veränderte Märkte ist natürlich klar. Das bedeutet, man als Unternehmer muss man sich verändern. Es ist genau. auch nicht so, dass quasi immer das eine Produkt da ist. Man muss dann sehen, was sind die Alternativen, was kann man anbieten. Es ist auch so, manchmal ist das eine Marktsegment gefragt, das andere Marktsegment nicht. Also wir haben uns eben dahingehend erweitert, dass wir neben den klassischen Mehrfamilienhäusern, Wohn- und Geschäftshäusern auch Gewerbe- und Logistikimmobilien verkauft haben, auch Bürohäuser. Und ähm, zum Beispiel, ganz toll, Fabian, vielleicht für dich, vor, okay. ein, vor etwa zwei Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, da haben wir hier in Frankfurt eine Schule vermietet. Und Aha. du musst dir vorstellen, Frankfurt ist sehr teuer. Und ja, ja. Ähm, die, die, diese, diese Schule ist in einer der besten Lagen der Stadt und aus, ein, aus einem großen Bürogebäude. Grundschule, oh. Kinderschule, Fachhochschuler. Gymnasium. Ah, genau. Ja, Gymnasium, genau. Gymnasium, ja. Ältestes, ältestes Gymnasium in Frankfurt. Und ähm, wir haben also gesehen, in diesem Gebäude gibt es einen Kindergarten mit einem sehr langen Mietvertrag. Und der Eigentümer in den Investmentfonds wollte das Gebäude in Eigentumswohnungen aufteilen. Das ist das, was in Frankfurt immer gemacht wird, weil es am meisten Geld bringt. Und wir haben aber über unsere Kontakte gewusst, es gibt einen Bedarf. Die Stadt Frankfurt und die Schulen in Frankfurt brauchen, brauchen Flächen und so haben wir das gemacht, was eigentlich ein guter Makler macht, nämlich er bringt Menschen zusammen. Wir haben A und B zusammengebracht. Wir haben gewusst, es gibt diese Fläche, es gibt auf der anderen Seite die Stadt. Ja, und so konnten wir einfach auch mal was Gutes tun und konnten hier äh, die, die, die beiden Parteien zusammenbringen. Ne? Und dann ist es natürlich so, ich habe sicherlich selber auch einige hundert Verkäufe schon abgeschlossen. Portfolien, Wohnanlagen, Wohn- und Geschäftshäuser. Also ich bin nach äh, den vielen Jahren meiner Tätigkeit schon sehr erfahren. Wir haben vor zwei Jahren ein Medienzentrum verkauft. Und ja, also wir haben gegenwärtig auch Aufträge zum Verkauf von mehreren tausend oder hundert Wohnungen im Paket. Sogenannte Portfolioverkäufer. Aber was eben unser Geschäft ausmacht, ist... Dass wir eben immer motiviert an eine neue Sache rangehen und dass auch jedes Geschäft, jede Sache auch wieder neu ist. Es gibt neue Perspektiven und neue Ideen. Ja, das ja, ist sehr nötig für <lacht> die Zukunft Perspektive. Genau, und deshalb eben auch äh, die, die Idee mit, mit äh, Max Crowdfund. Wir treffen täglich erfolgreiche, tolle Menschen, haben ein gutes Netzwerk aufgebaut. Um, und es ist einfach so, dass, ähm, dass wir ein Multiplikator sind, dass ich mit meiner positiven Art auch Menschen begeistern kann und sagen kann, hey, es genau. ist was ganz Neues, guck dir das mal an. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung, <lacht>, glaube ich. Also, damit sich die Leute einen Überblick über die Funktionsweise unserer Max MaxCrawfer-Plattform verschaffen können, sollten wir ihnen helfen zwischen dem Weg der Investoren oder normalen Nutzer und dem Weg der Projektentwickler zu unterscheiden. Können Sie erklären, wie die Plattform auf der Seite der Projektentwickler aufgebaut ist? Wer meinen, was sind die Besonderheiten und was bietet wir? Ja, das ist natürlich eine Riesenfrage, aber äh, Fabian, es ist so. Am Anfang ist natürlich alles schwer. Ja? Alles, was man noch nicht gemacht hat, ist schwer. Man kennt es nicht. Man muss sich selber auch erstmal hereindenken, ähm, dann kam natürlich, äh, ja, großes Thema Corona, ja, ist äh, bei euch in Holland ein Thema, ist natürlich auch die bei uns Welt, in Deutschland, äh, ja, in ein der Thema ganzen von, Welt. Von ganze Welt ja. ja, also, und ähm, wir, wir waren ein bisschen verschlafen hier in Deutschland, das muss man auch sagen, Digitalisierung oder Videokonferenzen oder ähnliche Dinge, die gab es noch nicht. Und mit Corona haben wir eben gelernt, das alles sehr schnell äh, umzusetzen. Also sehr schnell, ich habe zwei schulpflichtige Kinder, äh, mussten wir hier Zoom-Unterricht organisieren und, und mussten hier gucken, dass die Technik funktioniert. Und mit diesem mit diesem Lockdown war ich eben nicht nur Vater, Unternehmer, sondern ich war halt eben auch Lehrer meiner Kinder. Ja? Mhm. Ähm, schön, dass diese Zeit jetzt hinter uns liegt, aber man kennt dann eben Zoom-Teams, und äh, diese virtuellen Konferenzen und ähm, ja, jetzt ist es so, äh, mit, äh, der, mit der, mit der Blockchain-Plattform und mit dieser wahnsinnigen Technologie und dieser Internationalität und dieser Prozesse, die dahinter stehen, das war schon eine große Herausforderung. Also da bin ich ehrlich. Ja? Also alles auf Englisch, ja? äh, alles neu, ähm, das muss man erst mal lernen, da muss man erst mal durchsteigen. Auch da nochmal wirklich vielen Dank an alle im Team. Ich kann sie gar nicht alle nennen, ja. Äh, Jan, Hilko, äh, ja, also vielen Dank, dass ihr immer da wart, dass ihr geduldig weitergeholfen habt, dass ich einen Ansprechpartner hatte, egal wann ich anrufen konnte. Es war immer jemand da, immer jemand, der äh, gesagt hat, okay, ganz einfach dies und das oder es ist halt auch eine ganz neue Technik. Dann hat mal das eine nicht funktioniert, weil da waren Fehler oder... Das Format im Upload war falsch oder ja tausend, tausend verschiedene kleine Dinge. Mhm. Aber es war immer jemand vom Team da, der gesagt hat, komm, äh, wir machen es zusammen. Wir lassen dich nicht alleine. Mhm. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, ich bin ein Autodidakt. Ich habe Spaß an neuen Dingen. Ich stelle mich neuen Herausforderungen. Und ähm, es ist halt einfach eine äh, ne tolle Geschichte, äh, hier zusammen mit dem Team was zu entwickeln. Kommen wir jetzt zu dem Teil des Prozesses. Und das heißt, wie wird ein Kredit auf der Plattform freigeschaltet? Was halten Sie von dem Zeitrahmen, wie Projekte auf Max Krauthen vergeben werden? Also das Feedback, Fabian, das ist überragend. Ich meine, wir leben hier in Deutschland und ich habe hier immer Witze zu meinen Kunden gemacht und habe gesagt, also in Deutschland ist es so langsam, dass wir auszahlen, bevor du das erste Bankgespräch hast. Und meine Kunden haben gesagt, du spinnst. Mhm. Aber Fabian, es ist wirklich so. Ja, wir bekommen die Anfrage, wir prüfen über unsere KI-Bewertung das Objekt, die Lage. Wir haben ein Investment-Team, das sehr erfahren ist, dass die richtigen Fragen stellt und wir können in der Mehrzahl der äh, Fälle innerhalb von 48 Stunden eine Funding-Zusage geben. So, ja, also in 48 Stunden. Hier hat man nicht mal in Deutschland innerhalb von zwei Wochen den ersten Termin bei seiner Bank. Ja. So, ja. ja. Und bei Chancenimmobilien, und das sind ja die Immobilien, die wir für unsere Community finden wollen, ist es sehr wichtig, dass man schnell ist. Ja. Also Chancenimmobilien, die günstig sind, die jeder haben will, die warten nicht. So. Und mit unserer Geschwindigkeit sind wir halt in der Lage, unseren Kunden eine schnelle Zusage zu geben und wir können dieses Funding halt entsprechend schnell, ähm, können wir entsprechend schnell gestalten und wir haben hier die Chance einfach äh, unsere Geschwindigkeit einzubringen. Der Kunde äh, reserviert beim Eigentümer das Objekt, äh, nachdem wir ihm das äh, Funding bestätigt haben und dann äh, machen wir die KYC, das heißt wir legen das Profil auf der Plattform an. Dann schicken wir ihm eine Liste von den Unterlagen, die wir brauchen äh, für, die, für den Pitch, um die Immobilie gut darzustellen. Und äh, der, der, der Prozess startet dann, äh, gibt es eine, eine sogenannte Private Round. Das heißt, in dieser ersten Runde kann der, kann der äh, Darlehensnehmer, der Projektpartner, Freunde und Bekannte einladen, die einfach an seine Idee glauben und ihm das Geld zur Verfügung stellen wollen und er kann diese exklusiv einladen, bei uns zu investieren. Das finde ich sehr, sehr gut, dass man diese Möglichkeit hat. Und in der darauffolgenden Phase, also das wird ja angekündigt. Du, du kennst es ja bei uns auf der, ne, auf der, auf der Plattform. Stimmt, ja. Das wird Ja, das wird angekündigt, es kommt was, es kommt ein neues Projekt. Und wir haben dann die Möglichkeit, äh, darauf aufmerksam zu machen für die Investoren. Es gibt bald wieder ein neues Projekt, wo ihr investieren könnt und die können sich damit schon auseinandersetzen. Sie haben alle Informationen. Sie können das alles in Ruhe lesen, prüfen. Sie rufen an, sie stellen Fragen. Also für uns sehr wichtig. Wir wollen da sehr transparent sein und, und wollen einfach auch, dass die Kunden gut überlegt eine Entscheidung treffen mit vernünftig vorbereiteten Unterlagen. Und weil das eben so gut vorbereitet ist, geht das alles auch sehr, sehr schnell. Wir hatten jetzt hier, ich glaube, zwei Tage für unser erstes Founding. Das, ja, beim zweiten Founding, da waren wir jetzt ein bisschen länger beschäftigt, aber es war auch ein sehr großes, es war für alle eine große Herausforderung. So, und ähm, also die Geschwindigkeit ist toll, die Kunden sind, sind äh, völlig überzeugt und ich denke, wir werden da noch vieles, äh, vieles machen und, und äh, viele neue Kunden gewinnen. Ja, das äh, hoffen wir natürlich. Stimmt es vielleicht, dass die Leute nicht ganz bekannt sind, dass sie sich an uns wenden können? dass ein Crowdfunding-Konzept für diese Schwerke genutzt werden kann und dass sie sich deshalb lieber an eine Bank wenden würden. Peter, warum glauben Sie, dass sich jemand an uns wenden sollte, anstatt eine Finanzierung über eine Bank zu beantragen? Ja, das ist eine gute Frage, Fabian, und das ist relativ schnell erklärt. Ich kenne das aus meiner täglichen Arbeitspraxis dass die Bank oft bei Krediten nicht mitspielt, zu langsam ist, dass das Geschäft dann einfach kaputt geht, weil Eigentümer warten nicht. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ja, die guten Dinge im Leben, die Chancenimmobilien, die warten nicht, sondern die wollen gekauft werden. Und ähm, jetzt ist es, ist es, ja definitiv so, äh, hier brauchen wir 30, 35 Tage, manchmal auch nur fünf Tage. Aber wir sagen im Prinzip ja, um die 30 Tage ist Maximallaufzeit. Dann weiß der Eigentümer, er bekommt sein Geld. Der Kunde gibt uns die Informationen. Wir sorgen dafür, dass das vernünftig geprüft aufbereitet wird. Und die Investoren bekommen ihre Zinsen und ihre grundbuchliche Absicherung. Das ist und das gibt es selten eine Win-Win-Win-Situation. Und äh, also das heißt, alle beteiligten Parteien gewinnen. Ja, der Kunde kriegt sein Geld, der Investor kriegt seine Zinsen. Wir kriegen ein Projekt. Super, alle sind glücklich. Und leider war ich persönlich auch schon mal in der Situation, obwohl ich immer gut verdient habe, muss ich sagen, ja. Aber ich war tatsächlich schon mal in der Situation, dass ich auch kein Geld von der Bank bekommen habe. Das Problem kennen alle Selbstständigen. Es geht um Rating, es geht um Scoring. Es versteht am Ende kein Mensch, warum jemand, der immer gutes Geld verdient, eine Finanzierung nicht bekommt, weil eine BWA fehlt, weil irgendeine Summen- und Seidenliste fehlt weil man vielleicht auch mal zwei schlechte Monate hatte. Das, das ist das Problem. Ja? Und mich ärgert, dass die Bank alleine darüber entscheidet, ob ein Mensch aufsteigt, ob ein Unternehmer ein Haus kaufen kann, ein Projekt äh, funktioniert. Und ähm, ich denke, man, man muss einfach auch äh, ein Vertrauen in Menschen zeigen. Man muss auch mal etwas wagen. Fabian, es geht mir nicht um Risiko, aber es geht ja darum, wir müssen ja an Menschen glauben, die etwas bewegen wollen, weil wenn man die totale Sicherheit haben will, dann darf man keine Geschäfte machen. Ja, so. Ja. so ja. Uh, Peter, wir erinnern uns, dass ein gemeinsamer Kollege gesagt hatte, der deutsche Immobilienmarkt stagniert und Entwicklung ist auf verschiedene Punkte so gesagt langsam. Was ist Ihre Meinung für ein schnellerer Push? Ja, also ich weiß nicht, ob der Immobilienmarkt äh, langsam ist oder ob er stagniert, aber also am Beispiel Frankfurt am Main, in dem wir ja hier arbeiten und unser Büro haben, ja, ja. sehen wir dass, äh, das, das glaube ich zweiteuerste Stadt in Deutschland, dann kommt nur noch München, dann kommt Hamburg, dann kommt Düsseldorf. Also die Preise sind eigentlich schon so, dass man als normaler Kunde nichts kaufen kann. Es ist einfach es ist einfach äh, viel zu teuer. Und äh, die Leute, die kaufen, kommen sehr oft aus dem Ausland, weil bei denen die Immobilienmärkte nicht funktionieren. Wir haben sehr viele Asiaten, wir haben sehr viele Chinesen, die sagen, es ist gut, in Deutschland Geld anzulegen. Hier ist alles sauber, hier ist alles grün, hier ist alles schön. Und hier kann man investieren. Aber äh, du und ich und ganz normale Leute haben Schwierigkeiten, die Preise hier zu bezahlen. So Und insofern, diese Immobilien, die gehen alle sehr schnell ja, und was wir für unsere Kunden machen, ist, dass wir einfach nach Chancenimmobilien suchen. Das heißt, wir gucken nicht, wo man jetzt kauft, äh, wo es jetzt schon teuer ist, sondern unsere Kunden kennen die Märkte und die suchen die Immobilien, wo sie quasi äh, eine Chance sehen auf Wertentwicklung, auf eine Wertsteigerung, wo sie, wo sie einfach ähm, mit einer guten Rendite kaufen können. So, ja. Ja. Ja, das, uh, das sind ist gerade so. die Vorteile, ja. Genau. Und natürlich äh, haben Sie schön auch äh, Projekte auf der Plattform vorgestellt. Außerdem äh, bauen Sie ja gerade die Pipeline, äh, so gesagt die Pipeline, äh, mit neuen Objekten, Kunden, Projekten auf. Ähm, ma, aber verraten Sie uns, was machen Sie gerade mit Priorität? Ja, also ich muss jetzt gerade lachen, weil ich, ich finde es ganz toll, äh, Fabian mit äh, dem Deutschen, das wird immer besser. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ich muss im, im Verlauf dieses Podcasts nicht noch eine Frage auf Holländisch beantworten, weil <lacht> <lacht> dann wird es schwierig. Ja, ja dann äh, ich, ich arbeite ich. ab Englischen, ja, aber äh, Holländisch, das ist also ja, ganz schwierig. Ja. Nein, das ist ganz einfach. Wir arbeiten gerade hart daran, und das ist mein Ehrgeiz, mehrere parallele Angebote zu publishen. Natürlich, ich sehe immer, was die Kollegen aus UK machen, und es ist eine Challenge, ja? Ja. Weil, weil UK, die sind uns einfach voraus. Wir haben ja jetzt erst hier angefangen, aber wer mich kennt, weiß, ich bin ein ehrgeiziger Mensch. Und ich arbeite daran, dass wir, dass wir mehrere Projekte gleichzeitig als Auswahl haben in Deutschland, wo unsere Kunden investieren können. Und das sieht auch ganz gut aus, dass wir vielleicht sogar schon in der nächsten Woche die ersten Objekte parallel haben werden. Ähm, es kommt aber immer auf den richtigen Mix an. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, Das wohl der Investoren von uns, unserer Crowd, unserer Community, das ist ganz oben. Es gibt nichts Wichtigeres. Wir möchten, dass jedes Darlehen funktioniert. Wir möchten, dass jedes Projekt einen Sinn ergibt. Wir möchten jeden Exit unseres Kunden, den wir begleiten, dem wir Geld zur Verfügung stellen, wir wollen es verstehen, wir wollen es nachvollziehen können. Ja? Wir schauen uns an, wie sind Mieten, wie sind Preise, wie sind Entwicklungen. Ich habe ähm, äh, vorhin gesagt, es gibt äh, dieses Projekt, Online Bewertungstool. Also wir nehmen jede Quelle an Informationen, um zu prüfen, ist das eine gute Geschichte? Ist das alles realisierbar? Und ist das Risiko, dem Investor das Geld zu geben oder in dieses Projekt zu investieren, ist das okay? Und unser DD-Team lehnt lieber auch mal ein Funding ab, als zu sagen, wir glauben da nicht dran und wir geben es trotzdem frei. Ja? Also. Es hilft uns natürlich, dass wir super erfahrene Leute im Team haben und dass wir uns extrem gegenseitig unterstützen. Und es nervt natürlich auch mal einen, einen ähm, Projektfounder, dass er, dass er gefragt wird, dass er auf einmal ähm, seinen Exit belegen muss. Ja. Aber meine Erfahrungen sind, lieber einmal zu viel gefragt, dann wird auf der anderen Seite das auch anerkannt, dass man professionell ist, dass man weiß, was man hier tut und man sieht auch, dass Unterlagen und Konzepte geprüft werden von uns. Dass wir nicht einfach die Dinge akzeptieren, sondern dass wir das hinterfragen. Und ähm, vielleicht, wenn ich das noch kurz sagen darf, wir werden das deutsche Team äh, hier noch mit Architekten verstärken. Ich habe da jetzt gerade letzte Woche Gespräche geführt, äh, damit wir Baukonzepte und Baugenehmigungen noch besser prüfen können, noch besser verstehen können und für unsere äh, Community, für unsere Crowd noch besser vorbereiten können. Ja, es, es sind sehr viele spannende Jahre und wir, wir sind gekommen, um zu bleiben, sagt man hier. Ja. Wir ja, sind ja. gekommen, um zu bleiben und wir sind nicht an einmaligen Geschäften interessiert, sondern wir möchten unsere Projektpartner, für die wir Foundings machen, als ähm, langjährige Kunden gewinnen und wir möchten auch unsere Investoren langjährig begeistern. Wir möchten hier einfach, wir möchten hier einfach weitermachen. Ähm, ich äh, nehme da immer äh, den Satz von Notorious BIG: The oh. Sky is, ja, kennst du vielleicht, ja, ja aus deiner natürlich. <lacht> Wir sind ja im selben Alter, ja, ja, aus, ja. <lacht> aus deiner, deiner Zeit. Uh, the Sky is the limit. Ja. Wir setzen uns kein Limit, unser ganzes Team. Und diese ganze äh, Community will Großes erreichen. Genau so, ja. Ja, das stimmt auch. Und wir sind gerade auch gekommen, um die Welt zu enden. Das, das ist meine Meinung äh, darüber. Aber ja. ich, ich möchte gerne auch Ihre Meinung... Äh, du meinst weisen. zu erobern. Du ja. meinst zu erobern, die Welt zu erobern. Ja, ja, genau. ja genau. Das genau. wollen wir tun. Wir wollen die Welt erobern. Ja, genau so, genau so. Ja. und ich möchte gerne auch wissen, was Ihre Meinung ist über den Fallstrecken in Ihren Welt, welche sich viele in Acht nehmen sollten. Also ähm, eigentlich ist das eine, eine Sache, wo ich sage, da muss jemand kommen und muss mir Geld bezahlen, weil das sind die wichtigsten Dinge, die man wissen muss bei Immobilieninvestments. Und diese Frage ist aber ganz einfach. Es ist ganz einfach. Sie können jeden Profi fragen. Und zwar, was ist das größte Risiko oder was ist das, was ich jemand rate, der anfängt, in Immobilien zu investieren? Kaufe nicht da, wo alle kaufen. Investiere nicht in die absoluten Premiumlagen. Diese Lagen sind zu teuer. Sie bringen keine Rendite und sie entwickeln sich nur über lange Sicht. Und in diesen Lagen zu kaufen ist sehr, sehr, sehr teuer. Und es frisst das ganze Geld auf, das ganze Kapital auf. Ja. Lieber in sogenannte Chancenimmobilien gehen, in Chancenlagen gehen. Wir suchen das in Mittelstädten, in, den, in der, in der, ähm, also ein, eine Mittelstadt ist jetzt ein, eine Stadt, die, äh, sagen wir mal, 100.000 Einwohner hat. Ja? so 100.000 Menschen, die da leben und nebendran ist die nächste Stadt mit 100.000 Menschen. Das ist doch prima. Dann muss ich nicht unbedingt in eine Großstadt gehen mit drei Millionen Menschen, mhm. weil äh, da ist es sehr, sehr teuer. So, ja. Also wir suchen, wir suchen die Chancen. In äh, Deutschland ist es so, äh, wir, wir haben ja hier das Problem, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, äh, in, in Holland ist es vielleicht vergleichbar, die Menschen kriegen kein, keine Zinsen mehr für ihr Geld. Ja, aber in äh, Holland haben wir keine große Staaten, Mittelstaaten, staaten äh, aber, aber nur ein oder zwei große Staaten. Ja, genau. Aber ähm, hier ist es so, ähm, wir haben halt hier diese Politik der EZB, die sagt, äh, die Zinsen müssen niedrig sein und die Leute bekommen gar nichts mehr für ihr Guthaben. So, ja. Und wenn du dann siehst, ähm, dass die Leute dann auch noch Strafe zahlen müssen, wenn sie ihrer Bank ihr Geld geben. So. Und dass du dann jetzt hier, ich glaube, 5% Inflation mhm. haben wir dieses Jahr in Deutschland. Ja. Also das ist schon sehr, sehr viel Inflation. Und das bedeutet, das Geld wird 5% weniger. Jedes Jahr. Ja. Englischer? Jedes Jahr. Es wird so. Und dann brauche ich einfach auch ein gutes Investment und ähm, damit, damit ich, damit ich Geld verdiene und ähm, die Banken geben dieses, dieses Geld nicht mehr so gerne Investoren, weil sie sagen, das Risiko, das sie haben, wird nicht richtig bezahlt. Also man kann ja die Bank ein Stück weit verstehen. Ein Kredit, den sie vorher für 5% ausgereicht hat. Zinsen, den muss sie jetzt für ein Prozent ausreichen. Genau. So, ja, und deshalb sagt sie, sie prüft, sie prüft, sie prüft, sie prüft und sie gibt eigentlich nur dann grünes Licht, wenn sie ihr Risiko als nicht vorhanden sieht. So, das bedeutet aber, dass jede Menge Investoren keinen Zugang zu Kapital haben. Sie würden gerne was kaufen, sie würden gerne was sanieren, sie würden gerne ein Projekt starten, aber sie kriegen kein Geld, weil sie durch das Scoring fallen weil es diese Punkteregeln bei den Banken gibt, die kein Mensch versteht. So, und hier ist es dann so, äh, dass wir A und B, ich weiß, ich rede viel von A und B, Entschuldigung, äh, aber das ist so ein Beispiel, Fabian. Wir bringen ja. A und B zusammen. Ja, A ist der Investor, der sagt, ich habe das Geld, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und B ist das Objekt, ja, dass das äh, saniert werden muss. Wir haben alle, äh, ich habe auch ein bisschen so einen Green Deal im Kopf. Wir müssen alle unsere Gebäude sanieren, wir müssen die Fenster erneuern, wir müssen die Heizung machen, wir müssen die Wärme dämmen. Wir haben nur eine Welt und wir können als Max Crowdfound dazu beitragen, den Leuten das Geld zu geben, damit sie endlich ihre Gebäude sanieren, endlich ihre alte Bausubstanz sanieren dass, dass, dass sich was bewegt so. und unsere Investoren, die geben einfach das Geld. Sie geben das Geld, sie bekommen ihre Zinsen, aber sie helfen eben auch Menschen, ihr Projekt äh, zu realisieren, ihren Traum zu leben. Und äh, sie müssen keine Aktien kaufen, irgendwo anonym, ähm, sondern äh, sie bekommen, sie bekommen ein, ein Projekt, sie bekommen ein Haus, sie bekommen das Grundbuch, sie bekommen Grund und Boden, in, in, in, das, sie, in das sie investieren. So, und ich sehe uns, jetzt wirst du lachen, so also ein bisschen als Pionier für Investitionsgerechtigkeit. Das ist ein deutsches Wort, Fabian. Ja, ja. Pi ja Pion Pioniert habe ich auch äh, gebraucht in einer Podcast, von ja. einem Ex-Popular-Podcast. Aber ja, das kommt zusammen bei, bei Max Kralfen. Das ist ja. Ja, da, da, da, das Kern äh, von Max Kralfen, glaube ich. Du, du weißt, in Deutschland, wir lieben lange Worte. ja, also <lacht> oh, ja. ja. Realisch ja, halt genau so, ja ja. ja. ja, you know, Investitionsgerechtigkeit. Und das ist aber ein tolles Wort und das ist ein großartiges Gefühl, weil wir sorgen dafür, dass die Märkte, die nicht mehr funktionieren, weil die Bank kein Geld geben will und der Projektpartner kein Geld bekommt, mhm. wir sorgen dafür, dass es wieder funktioniert. Jemand registriert sich bei uns, wird geprüft, das Projekt wird geprüft, unsere Community gibt das Geld und ähm, ich denke, dass diese ganze... Dieses ganze Projekt Crowdfunding, Crowdinvest, das wird auch die Banken auf, aufwecken. Das wird äh, dazu führen, dass äh, Kunden zu ihrer Bank gehen und sagen: Nein, also, äh, das sehe ich gar nicht ein, warum das so lange dauert. Ich mache lieber ein Crowdfund, ein Crowdinvest. Ja? Woher haben Sie denn das Geld bekommen? Wir haben Ihnen doch noch gar keine Genehmigung gegeben, werden die Kunden äh, gefragt, wenn Sie von uns das Geld bekommen. Ja? Ja, aber Ihre Genehmigung brauche ich nicht, Deutsche Bank. Entschuldigung, Sparkasse. Ja? Ja. Wir, wir haben eine neue Möglichkeit. Wir können jetzt einfach was, was bewegen, bankunabhängig. Und das ist, wie gesagt, extrem toll. Aha. Und jetzt möchte ich aber noch was sagen, Fabian. Äh, die Banken und das herkömmliche Bankensystem ist trotzdem noch sehr wichtig. Es ist definitiv so, dass wir ja eher... Bridgen. Das heißt, dass wir eine Bridge-Finanzierung anbieten und ja. jemand sagen, Spargel kannst, Plus ist, ist das auch, Spargel Plus. Du kannst, ja, du kannst mit uns schnell kaufen, du kannst mit uns schnell finanzieren und dann, wenn der Exit kommt, wenn du das gekauft hast, du hast deine Baugenehmigung, du hast, du hast, du hast das Projekt weiterentwickelt, du hast es in einer anderen, in einer anderen Wertschöpfungsphase dann kannst du ja uns entweder das Geld zurückgeben und unsere Investoren investieren ins nächste Projekt oder du gehst zu deiner Bank und sagst so, ihr habt jetzt kein Risiko mehr. Ich habe das Haus gekauft, ich habe die Baugenehmigung von meinem Architekten mit Stempel von der Stadt ähm, und ich habe auch schon fünf Mieter, die mit der und der Miete dann und dann einziehen wollen. Dann hat die Bank kein Risiko und dann kann die Bank auch sehr schnell einen guten günstigen Kredit vergeben. Also deshalb... Ich denke, dass unser Geschäft sich mit dem Geschäft der Bank ähm, gut ergänzen kann. Es muss nicht heißen, entweder oder. Ja? So, und unser großer Vorteil, ich hatte dir ja gesagt, wir haben ein großes Netzwerk und ich bin seit 22 Jahren im Immobiliengeschäft sehr erfahren, dass wir über unser Netzwerk für unsere Projektpartner Off-Market-Immobilien finden. Wir suchen Trüffelimmobilien. Ähm, wir, wir, wir profitieren davon, dass unsere Projektpartner ihren regionalen Markt äh, sehr gut kennen. Also wenn du jetzt mal überlegst, wo du wohnst, Fabian, so, ja, da kann dir niemand erzählen, in den Straßen, wo du wohnst, wo ist es schön und es ist nicht wirklich schön, sondern du weißt das. So, ja, und, und das ist der Vorteil. Ein Investor, der die regionalen Märkte nicht kennt, hat das Problem, dass er keine Chance hat, Chancen Immobilien zu finden. Und das ist das, was wir suchen. Wir wollen, ja, wir wollen ganz vorne in der Wertschöpfungskette dabei sein. Ähm, wir wollen in die besten Lagen und in die renditestärksten Vorhaben investieren. Das, das bieten wir unserer Community. Ja? Und unsere Community muss jetzt nicht irgendwo hinfahren, und sitzt im Auto, muss ins Hotel, muss sich mit den Maklern treffen, muss zur Besichtigung. Sondern unsere Community profitiert davon, dass sie zu Hause im Sessel sitzt und sehr einfach mit einem Klick auf ihrem Bildschirm ein, ein, ein Anlageportfolio aufbaut, ohne dass sie überhaupt selber äh, losfahren muss, dass sie selber irgendwas tun muss. Es wird alles für sie erledigt. Sie können Die Leute können warten und wir finden immer wieder spannende Dinge und ähm, und jetzt äh, noch mal ja, diese Internationalität das ist etwas, was mich finanziert ähm, dieses dass du die Chance hast, das in Deutschland zu machen, das ist toll aber hier kannst du auch in London investieren du kannst in Spanien investieren was ich gesagt habe, ja, ja genau. du, du, du sitzt in deinem Sessel machst deine KYC legst Legst einfach einen Geldbetrag an, diversifizierst dein Risiko, indem du es auf verschiedene Projekte verteilst und kannst dann nochmal streuen, indem du sagst, es reicht mir nicht, dass ich mein Geld auf fünf Projekte in einem Land verteile. Nein, ich kann jetzt auch noch das nehmen und kann sagen, ich mache nicht fünf Projekte in einem Land, ich mache noch drei andere Länder dazu ja das stimmt und, das stimmt sicher, sicher und äh, aber die, die Kunden die fahren mit aber die fahren mit digital nicht äh, physikal. Da, das ist da das Unterschied glaube ich ja aber ich habe selbst jetzt schon in London investiert und jetzt gucke ich mir gerade eine Sache an in Spanien mhm. und ich wie gesagt ich finde es einfach nur toll weil äh, ich, äh, ich denke einfach man, man hat sein man hat ich kenne ich kenne den äh, Mark jetzt persönlich äh, der der das Büro äh, UK macht ja, ja. Und, und der Markt Mark ist äh, genau wie ich, er liebt Immobilien, ähm, er ist begeistert von der Sache und er hat eine große Erfahrung und es ist doch toll. Der Markt sucht jetzt Projekte raus, ich kann dann in London investieren oder in UK, obwohl ich noch nie da war. Ist doch super, ja? Und genauso möchte ich, dass jemand aus UK, aus London sagt, ey, ich investiere jetzt hier in Deutschland. Ja, oder jemand aus Spanien sagt in Deutschland oder jemand aus Deutschland in Spanien. Das ist so toll. Genau so. Ja, das stimmt sicher. Herzlichen Dank dafür. Nun, Peter, ich möchte als Letzter noch sagen, wir freuen uns auf Ihre zukünftigen Projekte und natürlich auch unsere zukünftige Zusammenarbeit. Wir danken Sie für Ihren Input, Enthusiasmus und Ihre Zeit. Vielen Dank auch nach unsere Zuschauer. Bitte besuchen Sie unsere Website maxgrafen.com und erstellen Sie ein Konto, um alle Schritte des Prozesses zu sehen. Wir freuen uns auf das nächste Mal.